Hardest heart is tarnished black and blue The trail is a feeling, not a word anymore And you won't fall in love again You've opened up too many times to be let down once more And you say, I'll build a wall around myself Is my Danke, dass du hier warst. Wenn du noch mehr von dem Ganzen wissen willst, in meinem Blog yukiaragami.de wo auch ein angeschlossener Shop ist und auch der Link zu unserem 5-Sterne-Shop in Etsy dann folge einfach dem Link und mach die Glocke weg damit du noch mehr von mir erfährst und auch von unserer japanisch-deutschen Familie die Tipps gibt in Sachen japanische Kultur und dir alles näher bringt. Danke dir!